Du musst hier vorher ein Geständnis machen, bevor du reinweißt. Das sind Tote Bömer. Ich hab schon einen Schuh geoffert. Schau. Ja. Ja. Schau. Ja. Schau. Keine ist gesagt, ja. Schau. Schau. Schau. Schau. Dzintin, welke Degren Tui Guang 中国最辣的零食 各种的麻辣零食<笑><笑> Ist nicht scharf? Keine Da ist auch ein Pepperoni drin. bisschen besser ja? Wie viel scharf kannst du essen? <lacht> uh, okay. Nee, der ist, ist ganz schwach. Ja, die sind bloß im Spaß drauf, weißt Wenn ich jetzt Feuer ist deine Kamera kaputt. <lacht> das gut, das kommt ein bisschen scharf nach. Aber ja. aber Du kannst dein Ding nochmal. Leilige Menü. Er sagt, ich will Lachjau und ist gut. Achso, scharfes Essen? Nee, lieber nicht. Ich krieg immer Hautprobleme, mit. Das, das ist ganz, ganz schwach. Das ist ja alles, was das, da braucht. Ja da das, das sind kommt. ganz viele das Chilis drauf, ist, ich will um die Leute zu erschrecken. Das ist nicht echt. Scharf, also keine. Das sind schon fünf Chili-Dinger. Das möchten wir nicht haben. Ah! chou Sehr gut, das ist ganz, ganz mild. Also musst du musst hier vorher gestattet machen, bevor du reinbeißt. Ja, bitte. Es hat nicht gelebt. Okay, das ist schon mal gut, wenn es nicht gelebt hat. Schmeckt interessant. Was ist das denn da drüber? Was ist denn das Schwarze? Das heißt Stinketufu. Stinketufu, deshalb ja. riecht es so. Also sehr scharf, muss ich sagen. Ist schon gut scharf. Mhm. Oh, jetzt hat sogar auch. Ist, Nein. ist Auch nicht scharf. Ich da. Wie Alkohol dabei? Ja. <lacht> ich probiere ihn. Ich probiere ihn, egal wie stark. Leileige ist eine herzgolde Xiajie. Wie können wir es noch rein drin. Du kannst gerne hier, hier, hier drehen, bis du auf die Flasche komm. mach mal so, du hast, ähm, kommst. Machen wir so zuerst auch mach so fünf Versuche, okay? Oh, <lacht> uh, ganz ganz knapp. Was ist das? Du musst mir schon verraten. Lass mal dran riechen erstmal. Oh, das riecht jetzt <lacht> oh, ja. lebendig gewesen. Noch vier Besuche, ja Kann ich, so ein Glück. Glück ist wirklich So ein Glück. Glück General auch! sehr wichtig. Glück ist wirklich sehr wichtig. noch ist wirklich noch eins Glück ist wirklich jetzt. wichtig. Glück ist wirklich sehr wichtig. Glück ist wirklich andere. Findet Glück ist wirklich sehr wichtig. Glück ist ich habe ist wirklich sehr wichtig. Oh, Jinchen Gu, Gu, Ah Glück gehabt, Glück gehabt. Na gut, ich hätte viel Schäfer erwartet. Weißt was es ist? Nein. Pilze, echt? Ja. Ist lecker, ist lecker. Danke. Danke dir auch. Wow, ganz low. nein, nein. Waschen, waschen, waschen der Zauber. Ich kam, ich 大瓶红球<笑> 叫小放车,叫小放车。嗯, aber scharf, Alles sehr lecker, alles vegan, keine Tiere sterben, okay, okay, okay, auch <音樂> oh, <Okay>. keine, <音樂> keine, keine Insekten, yeah. yeah. yeah, ne? And nee, Alles scharf, das das habe ich sofort erkannt. Was bedeutet das? ja auch Das sind tote Würmer. Nein, das ja. ist es vegan, hat er gesagt. Das oh, wenn ich jetzt einen Pimmel esse, Leute, <lacht> ich Also ich weiß nicht, ob du schon mal Schlangen mhm. gesehen hast. Bambus. Mhm. Okay. Das chinesische Schaf ist anders scharf als das äh, deutsche Schaf, deswegen war ich vorsichtig. Ab. Ja? Ja. Muss auch scharf sein. Muss auf jeden Fall. Engai Mehr. Gute Essen. Schaf! Ja. Äh, <lacht> äh, <wir> haben... <lacht> Komm bitte, bitte, bitte. Ohhhh! Koba! Ohhhh! Ohhhh! Oh. Ohhhh! Oh. Auch? Wie oh. ist Ist lebendig gewesen? Nein. 2022. Alles vegan. tofu da Das ist jetzt gar nicht meins, von der Konsistenz schon. Wie das auf der anderen Seite heute. Ich will die Flasche schon uh, so knapp! Das ist kein Alles. Nee, klar. uns liegt ist die Gesundheit der Tiere im Herzen, nur vegane Sachen dabei Also von der Konsistenz und Faserung und so weiter würde ich jetzt auch sowas in Richtung Hühnchen oder so, also Geflügel oder sowas kippen. Cool. Das ist auf Garten, so bei der 4. Schade, <lacht> okay. aber lecker. Mhm. Gut. Ich, ich habe ja. so einen Schluckauffall, aber schade der da war das jetzt echt gut. <lacht> Aber geschmacklich ist es echt lecker. Boah, so, knapp. Aus also welchem lang kommst du? In Deutschland. Guck okay. ja. mal hier, das sieht aus wie Fisch, oder? Das wie Kost, Kost, Kost, Kost. Ja. Riecht, riecht auch so in der Richtung. Das musst du erkennen. Also wenn ja. das Auf dem Weg des erkennen, ja. dann führe ich eine innere Ablehnung. <lacht> ich hätte jetzt wahrscheinlich so von der Kau-Konsistenz auf Kartoffel oder so getippt. Ich bin noch so Jetzt aber, jetzt aber, jetzt ist Trinken, okay? Immer aufs Trinken. Oh, hi, nein. oh mein Was ist denn das Spargel? Nee, nee, nee, ich bin allergisch gegen so grüne Sachen. Was ist das jetzt aus? Eigenspargel, keine Ahnung, Schokolade. das ist ein Salat. Ich esse das. Es. Nein, bitte, ich hab Angst so vor grünen Sachen. Ist es ist du selber, komm, mach wir dein eigenes ich hier. Ich esse. Mh, ja. ja. Muss ich jetzt noch mal trainen, krieg ich jetzt mal Fünfmal, du hast leider nicht, nicht geschafft aufs zu bekommen. Deswegen ist es mir leid. das oh. hast du dir verdient. Hast du dir verdient? <lacht> <lacht> uh, This is special. Uh, hey. Special, from China. Ich ja gut. Aber ich bin, äh, alle Auch keine scharfen Da nutzt wohl <音>他不介意